Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es, glaube ich, eine Premiere ja. und zwar Girls Only Ride. Ja, mega. Ich glaube, das haben wir echt fasziniert. Nee, oder? Noch nie. No. Echt cool. Klar, Ja, Abhil ja, ist Teil auf Schotter, Teil auf Schnee. Dann seht ihr den Christbaum. Wir feiern das immer voll, wenn sowas am Wegrand ist. Bestimmt die Bretter von der Müllabfuhr. Ja. Stimmt. Ja, das stimmt. Aber füllen wahrscheinlich, oder? in den Mittelgebirg lang, sind immer warm. Aber zum Glück nicht windig bis jetzt. Ja. Ja. So, ohne männliche Verstärkung hätten wir fast vergessen, euch vom Gipfeldeak <lacht> Gip zu berichten. Ja, geschafft. Mhm. Oben sind wir. Ja, wir sind schon traurig angezogen, aber vergessen. Aber es ist gar nicht so kalt, es ist eigentlich ganz fein heute. Aussicht hier ist auch immer geil, obwohl es eben eigentlich nur 600 Höhenmeter sind, lohnt sich. Und der tiefe Winter hat hier noch nicht Einzug gehalten, das ist mehr so ein Hauch. Ja, war schon mal mehr, oder? Ja, das stimmt. Aber zum Radfahren reicht. Ja, und zum Rutschen auch. Stimmt. <lacht> ah, der Helm ist fein warm. Das ist jetzt für den Winter echt ganz cool. Das ist doch mal geil hier rein. Das ist doch mal geil. Ja, wohl. Ja, stimmt. Und da ist er voll trocken, gell? So geil. Ja, glaube, ist ja, weg. Eier. Nee, nee, nach der Alte. Ich fahre da nicht so oft. Ihr fahrt öfter mit Eier. Ja. Ich Jetzt so. das, das ist so gut Aber der ist, glaube ich, Ich bin drin. Nee, nee. Ja. Okay. Ah, und wenn ich alleine bin, dann fahre ich meistens ähm, diese eine Abkürzung da nur hinten rein. so. ja. Jetzt fahre ich so eine solche Wasser. Ah, ja. Schade, oder so warm. Voll, oh, der Wind ist laut. <lacht> das ist voll. Im Winter ist alles schwieriger. <lacht> ja voll. Und mit dem bisschen Schnee sieht es auch voll cool aus, aber um Ich hab die <lacht> Geil. Ja, richtig geil. That's it Right, ab Absolviert. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ja. lasst uns einen Daumen nach oben da, und falls unbedingt. ihr sowas mal wieder haben wollt und ja, wenn euch der Bergmensch, der Larg, unser Martin abgeht, dann schreibt es in die Kommentare, aber das keinen stimmt. Daumen nach unten, der kommt eh wieder mal weg. Ja. das stimmt. Es gibt es ja nicht so oft. Nee. nee. War alleine. Eigentlich ja, ja. nicht. War echt mega. Genau. Sehr cool. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen ja. und dann bis zum nächsten, bis zum nächsten mal. mal. Tschüss. Tschüss.